Hip-Hop heißt sichtbar sein, denn uns fehlt Sichtbarkeit. Auf den Punkt gebracht, das System gibt keine Sicherheit. Stopp! Zeit aufzustehen, keine Zeit zu trauern. Wir bauen ein Soundsystem. Hip-Hop heißt uns zu empowern.